Jetzt geht es um das Staking und um die Staking Pools und das Thema Staking Pools ist eigentlich auf den ersten Blick relativ einfach, wenn man dann genauer hinschaut, dann wird es leider doch ein bisschen komplizierter und ich werde versuchen, das jetzt hier mal zu erklären, aber bevor wir damit anfangen, ähm Zeige ich noch mal kurz unseren Plan, wo wir jetzt stehen. Also wir wollten, wir haben Euro gekauft, waren da auf Binance, äh, haben die umgetauscht in BNB Tokens. Die BNB Tokens haben wir bei der Plattform Venus.io eingelegt. Die haben wir also dort verliehen. Dafür bekommen wir Zinsen. Dann haben wir uns BUSD ausgeliehen und äh, dafür zahlen wir Zinsen. Aber wir bekommen ähm, von Venus.io als Belohnung dafür, dass wir da teilnehmen, XVS-Tokens, das ist also ein Token, der von der Plattform venus.io ausgegeben wird und der ermöglicht es uns, dort am Voting teilzunehmen. Das heißt, wir können über das Schicksal dieser Plattform, da wir Nutzer der Plattform sind, mitbestimmen. Das ist also im Prinzip die Idee auch von dieser Centralized Finance, dass die Nutzer selber diese Protokolle gestalten und es klingt jetzt wie so ein basisdemokratischer Prozess, ähm, bei dem dann auch viele sagen, ja, ich will eigentlich nur Geld verdienen, ich will da gar nicht groß mitmachen und äh, das ist eben auch ein bisschen der Punkt dabei, äh, dass einerseits stimmt das, also man kann das einfach, äh, das Voting einfach ignorieren und äh, die XVS-Tokens, die man da bekommt, die haben eben auch einen bestimmten Wert und dieser Wert äh, ist ja stellt ja für uns eine Einnahme dar und äh, diese Einnahme hängt von unserer Einlage ab. Das bedeutet, je mehr wir dort einlegen und je mehr wir dort ausentnehmen, desto höher ist unsere Einnahme durch das XVS. Das heißt, ähm, wir bekommen XVS-Tokens sowohl dafür, dass wir dort Geld einlegen, wir bekommen aber auch XVS-Tokens dadurch dafür, dass wir dort Geld leihen. Und wenn wir ähm, das alles zusammenrechnen, also unsere Zinseinnahmen durch den BNB-Token und unsere Zinsausgabe durch den BUSD plus den XVS, den wir geschenkt bekommen, dann ergibt das in der Tat einen insgesamt positiven Zinssatz, obwohl wir ein Darlehen laufen haben. Und äh, das ermöglicht uns also jetzt an dem Punkt schon mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und jetzt haben wir die BUSD in der Hand und mit den BUSD oder in unserem Wallet besser gesagt und mit den BUSD gehen wir jetzt zum zu einem Staking Pool und dort werden wir diese BUSD einlegen und dafür bekommen wir wiederum eine Belohnung, ein Reward, der auch wieder eine Einnahme darstellt. Und das zeige ich jetzt mal, wo wir das machen werden und äh, wie das geht. Das ist sehr, sehr schnell erklärt. Das ist ziemlich einfach. Und zwar gehen wir dazu auf GooseDeFi.com. Das äh, ist eine defi plattform und die zeige ich jetzt mal. So, ich bin jetzt also auf Goose Finance unter www.goosedefi.com und auf GooseDeFi.com ähm, dreht sich alles um Gänse, die goldene Eier legen. Und von den goldenen Eiern, da wollen wir was abhaben. Ähm, Bevor ich das, äh, bevor wir jetzt hier reingehen, nochmal ganz schnell eine ganz doofe Falle. Und zwar, wenn ich mein Wallet aufmache, ich bin hier in meinem DeFi-Tutorial-Wallet und ich bin auf der Binance Smart Chain, das ist also korrekt. Und wenn ich jetzt auf Token hinzufüge und die BUSD suche, die ich ähm, ja, bei mir bei Venus geliehen habe, und ich füge den Token hinzu, wie ich das schon mal gezeigt habe, dann sehe ich hier 0. Ich habe keine BUSD Tokens. Wenn ich dagegen aber auf Venus nachschaue, dann habe ich mir angeblich tatsächlich 500 GUSD geliehen. Und ähm, das ist leider ein dummer Programmierfehler. Und zwar, wenn ich diesen Token über diesen Weg hier hinzufüge, dann wird der auf der Ethereum Blockchain gesucht der Token und ähm, auch hinzugefügt. Und das bedeutet, wir haben hier die Ethereum-Version von BUSD in unserem Wallet drin. Und äh, wir sind aber auf der Binance Smart Chain und deshalb äh, ist unser ähm, Guthaben hier null, weil wir haben ja die Binance-Variante vom BUSD. Und wir müssen es jetzt irgendwie bewerkstelligen, diesen BUSD hier reinzukriegen, weil wir wollen ja ein bisschen was sehen. Ne? Und äh, das machen wir, indem wir, erstmal den falschen BUSD hier ausblenden und das geht. Man klickt hier auf BUSD, also auf, lässt sich das äh, den Coin anzeigen und dann hier bei den drei Punkten, die hier übereinander sind, verstecke ich den erstmal mit HIDE BUSD, also ausblenden, dann ist der weg. Dann gehe ich auf den Blockchain Explorer von Binance, das ist bsb C, wie Binance Smart Chain, scan.com und dann suche ich hier nach dem BUSD und hier werden ganz viele BUSD angezeigt. Das sind aber alles die falschen. Was wir brauchen, das ist der Binance BUSD Stablecoin. Den klicke ich an, dann sehe ich den die Adresse von dem Smart Contract und diese Adresse von dem Smart Contract, die kann ich hier kopieren und die brauche ich jetzt. Und zwar, wenn ich jetzt wieder, also ich habe die hier kopiert mit diesem Kopierknopf und dann gehe ich in, die, in, in das Metamask Wallet, gehe auf Token hinzufügen und dann Custom Token und da trage ich die... Adresse ein von dem Smart Contract, die Vertragsadresse, Token-Vertragsadresse heißt die hier und dann sehe ich hier schon, dass das Token-Symbol BUSD ist und dass wir 18 Dezimalstellen haben, was jetzt nicht so wichtig ist. Ich könnte sogar dieses Token-Symbol hier editieren, mache ich jetzt aber nicht, ich lasse das so und wenn ich das auf dem Wege hinzufüge, dann sehe ich tatsächlich auch mein Guthaben von 500 BUSD. Also blöde Sache, das liegt natürlich daran, dass die bei Smart Chain noch relativ neu ist, dass in Metamask das äh, noch nicht hundertprozentig unterstützt wird. Das ist ja hier auch so ein kleiner Trick, wie wir das Netzwerk hier hinzugefügt haben. Das ganze Wallet denkt eigentlich immer noch ein bisschen. Es ist auf der Ethereum Blockchain. Man sieht es ja auch immer wieder. Hier wird manchmal Ether angezeigt. Bei den Gasgebühren wird ein Ether-Symbol angezeigt. Das wird sicherlich eines Tages mal verbessert werden. Und aber bis dahin müssen wir eben jetzt diese kleinen Umwege gehen. Wir haben also jetzt hier unsere 500 BUSD. Die werden hier angezeigt. Das heißt, ich gehe hier aus dem BSC-Scan wieder raus. Bin wieder auf der Seite von Goose Finance und wir wollen jetzt mit unseren BUSD hier arbeiten. Und zwar die Staking Pools von Goose Finance, die sind unter Nests, also wie Nester. Da liegen die goldenen Eier drin. Und äh, dann, wenn ich das aufrufe, dann kann ich hier meine BUSD staken. Und wie man sieht, bekommt man hier einen zweifachen Reward, weil man BUSD staked. Und ähm, hier zum Beispiel, wenn man USDC oder DAI einlegt, dann hat man nur einen einfachen Reward. Und wir bekommen hier eine APR von 224 Prozent. Und das bedeutet also 224 Prozent aufs Jahr gerechnet. Das ist ganz ordentlich. Ähm, und... Der Nachteil von diesem Pool ist allerdings, es gibt eine Deposit-Fee. Das heißt, sobald wir dort etwas einzahlen, werden 4% abgezogen von unserer Einlage. Und hier steht, Deposit-Fee will be used to buy back Egg. Das heißt, wir bekommen unsere Rewards hier in der Währung Egg, also goldene Eier bekommen wir dafür quasi. <lacht> Und... Die goldenen Eier haben einen bestimmten Kurs und diesen Kurs, den sieht man hier unten, das sind also hier unten links, das sind 63 Dollar zur Zeit. Das kann sich natürlich sehr stark ändern. Und ähm, das heißt, wenn wir hier also äh, ausrechnen, wie viele Eier wir, also Eggs wir bekommen äh, für unsere Einlage und dann das mit dem Dollarkurs multiplizieren, dann ergibt das einen Zinssatz von 224 Prozent pro Jahr natürlich. Und das heißt, das ist eigentlich recht attraktiv, solange dieser Kurs hier einigermaßen stabil bleibt. Also wenn der hochgeht, umso besser natürlich, aber der sollte, äh, wenn der runtergeht, dann ändert sich die APA auch ein bisschen. Ne? Ähm, so, das, wir wollen jetzt also unsere extra einlegen und ich hatte gerade gesagt, 4% Deposit Fee, die gehen also davon ab. Das heißt, wenn wir jetzt unsere 500 USD einzahlen, dann müssen wir, dann werden da weniger als 500 USD ankommen, nämlich 4% weniger. Und diese 4%, die werden genutzt, um Eggs, die verkauft wurden, wieder zurückzukaufen. Und das bedeutet, dass der Kurs vom Eck dadurch natürlich, durch den Kaufdruck, der da entsteht, dadurch das regelmäßig automatisiert. Diese 4% hier, also das heißt, die BUSD hier, die wir einzahlen, die werden genutzt, um Eggs zu kaufen auf dem Markt. Das heißt... Die X werden auf dem Markt weniger. Das ist ein bisschen deflationär. Zumindest ist das eine deflationäre, ein deflationärer Einfluss, der herrscht. Und der wird natürlich aufgefangen durch die Inflation, dadurch, dass hier neue Coins produziert werden. Aber ich finde diesen Deal jetzt für unseren Zweck ganz gut. Es gibt auch andere Plattformen, wie zum Beispiel PancakeSwap. Das ist, auch ein, das ist ein Exchange. Und dieser Exchange, der... Ähm, den muss man mal kleiner machen, das so geht das nicht. Der hat ähm, äh, auch Pools und in diese Pools, da gibt es keine Deposit-Fee, aber die APRs sind auch wesentlich kleiner. Ne? Also, das, äh, ich habe jetzt also im Prinzip das Gus äh, DeFi ausgesucht, um einfach auch mal so ein bisschen diese äh, Tokenomics, so heißt das, also die, ähm, äh, die, diese. Mechaniken, die da so am Werk sind, diese Inzentivierungen und so, um das mal ein bisschen zu zeigen. Also es gibt hier ausgefeilte Modelle und diese 4% Fee, das finde ich ganz interessant, das jetzt einfach mal auszuprobieren. Das heißt, jetzt gleich wird aus unserem Portfolio Geld verschwinden wieder. Dafür bekommen wir aber einen sehr hohen Zinssatz und ähm, das machen wir jetzt. Das mache ich jetzt mal vor. Also wir haben hier, ähm, wir müssen erstmal diesen Vertrag, diesen Vertrag genehmigen, dass der mit dem Wallet, mit dem, unserem Wallet interagieren darf. Und dass der auch unsere BUSD abholen darf. Und wenn wir das fertig haben, wenn das durchgelaufen ist, dann kann ich mit Stake, mit dem Knopf oder mit der Schaltfläche Stake, hier mein Staking einstellen. Und ich sehe hier, ich habe 500 BUSD zur Verfügung. Das stimmt ja auch. Die habe ich ja bei Wienes geliehen. Ich klicke auf Maximum, also Max Deposit Fee. Dann gehen jetzt also 20 BUSD weg. Und... Ähm, ich drücke auf Confirm, schicke die ganze Transaktion ab und nach einer kurzen Zeit sind unsere 500 BUSD aus unserem Wallet verschwunden und wir fangen an, ähm, hier Einnahmen zu generieren in Form von X, also in Form von Eiern, goldenen Eiern. Ähm, und das sieht man jetzt nach einiger Zeit auch, dass dieser Wert hier, steigen wird, der ist jetzt auf null. also man sieht hier 480 BUSD haben wir gestaked, das sind die 20, ne? die fehlen, die Deposit-Fee von 4%, die 20 BUSD fehlen und ähm, ich werde jetzt nach und nach hier, also diese Zahl wird nach und nach steigen, soweit ich das verstanden habe, in, auf dieser Plattform werden diese äh, Rewards einmal täglich ausgezahlt, das heißt wir müssen jetzt einen Tag warten, bevor sich hier etwas tut und damit so der Vollständigkeit halber zeige ich jetzt nochmal, wie man da wieder rauskommt, weil das geht auch, man klickt auf das Minus, hier sieht man, dass man 480 BUSD entnehmen kann und dann, also Maximum, Confirm, dann bin ich da raus. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil wenn ich da jetzt wieder rein will, muss ich ja nochmal 4% Fee bezahlen. Also bleibe ich da drin, aber das wäre der Weg daraus. raus. So, dann also auf Cancel. Ähm, jetzt habe ich, was mache ich jetzt mit den Eggs, die ich hier bekomme? Also das werden wir uns dann eben äh, später nochmal genauer angucken, wenn da auch was vorhanden ist. Natürlich gibt es hier noch einen zweiten Staking Pool. Und in diesem zweiten Staking Pool, da sieht man hier erstmal Zehnfache Rewards. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass die APR hier sehr viel höher ist, nämlich 321 Prozent. Und hier sind keine Deposit Fees. Das heißt, ich kann hier die Eggs, die ich hier verdient habe, hier wieder einlegen und bekomme noch mehr Eggs und könnte die dann dort und kann ich auch, weil die werden wir vielleicht auch machen, die, die ich dort verdiene, wiederum dort einlegen. Das macht man über diesen Knopf Compound, weil Compound heißt ja sowas wie Zinseszins auf Deutsch. Das bedeutet also, wir verdienen X, wir können die hier einlegen, verdienen noch mehr und das stapelt sich natürlich immer mehr. Und wenn wir ein bisschen Glück haben und dieser Kurs hier steigt, wird das Ganze natürlich so eine richtige Eigendynamik bekommen. Da setze ich auch ein bisschen drauf. Aber wir haben ja auch gesagt, das ist jetzt hier nur ein Experiment und wir wollen jetzt nicht wirklich Geld verdienen. Deshalb macht das auch ruhig mit kleinen Beträgen. Das wird natürlich dann 100 Jahre dauern, bis da irgendeine Summe rauskommt, die... Irgendwie, irgendwie brauchbar ist, also wenn er 50 Euro reintut, dann wird das wahrscheinlich irgendwie, ja dann habt ihr ja bei der LPA bis zum Ende des Jahres 150 oder sowas äh, Euro, das ist 100 Euro verdient, aber nur wenn alles gut geht und so, also alles Quatsch. Ne? Es geht darum zu zeigen, wie das funktioniert und das ist, äh, diese Staking Pools sind eine total wichtige Komponente in so einer, äh, in einer DeFi Strategie, weil hier eine gewisse Hebelwirkung am Werk ist, weil wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, wir haben, wir verdienen also jetzt nicht nur Zinsen auf unsere, äh, auf unsere Einlage bei Venus, wir verdienen auch noch XVS Tokens, wir verdienen äh, Egg Tokens ähm, und davon an den Egg Tokens verdienen wir doppelt. Das heißt also, unser Ziel wird irgendwie sein, hier in diesem Punkt, wo jetzt also die meiste äh, Musik spielt, wo, da möchten wir jetzt immer wieder rein und hier diesen Kreislauf immer wieder anschwängeln und das, kann man natürlich auch, indem man die XVS-Tokens, die man bei Venus verdient, umtauscht in BUSD, die BUSD hier einlegt und dann also quasi unsere Einlage hier erhöht, weil diese, diese, äh, ein, die, diese Plattform hier generiert mehr Einnahmen als die Venus-Plattform. Und wir werden aber jetzt, und das ist eigentlich schon eine fast vollständige äh, Strategie, Investmentstrategie, die man tatsächlich für den Anfang auch mal fahren kann. Und wir werden aber dann, um das Ganze jetzt äh, vollständig zu machen. Das Bild werden wir noch irgendwie die Liquiditätspools einfügen. Dann drehen wir also eine kleine Extra-Runde. Und je nachdem, wie es läuft, bringen auch die Liquiditätspools ein bisschen mehr als das hier. Das machen wir dann später. So, Das ist also relativ simpel. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, wie kann das Ganze gehen? Und da wird es ein bisschen komplizierter. Weil die Frage ist ja, wir haben jetzt hier 221%. Prozent. APR, wir haben hier 321% APR, also Jahreszins, Was, äh, wo zum Teufel kommt das her? Warum hat dieser Egg-Token, äh, der ja offenbar irgendwie auch so ein bisschen Spaß-Token ist, hier Goose Finance mit der Gans und dem Ei, äh, da, ne? warum hat der auf einmal einen Wert von 63 Dollar? Wo kommt das Ganze her? Und das möchte ich jetzt mal kurz erklären. Warum gibt es Staking Pools? Wie funktioniert das Ganze? Wenn man das verstanden hat, dann hat man vielleicht auch ein bisschen einen Wissensvorsprung gegenüber den Leuten, die solche Zinssätze hier sehen und die aus dem klassischen Finanzbereich kommen und sagen, das kann nicht funktionieren. Und dass das doch funktioniert, das erkläre ich jetzt gleich, wenn ich dieses Schaubild aufgerufen habe. Und um zu verstehen, welchen Sinn und Zweck diese Staking Pools haben und wie das Ganze funktioniert, muss man sich die Frage stellen, wie entsteht eigentlich Vertrauen und um das zu erklären, habe ich hier einen äh, Programmierer und dieser Programmierer, der möchte gerne anonym bleiben, weil ähm, der arbeitet im Decentralized Finance Bereich und der hat ein bisschen Sorge, dass er, ein bisschen, dass er Ärger mit der Regulierungsbehörde kriegt oder mit der Finanzaufsicht, weil das alles ja noch nicht so richtig geklärt ist. Und äh, der nennt sich deshalb King Heini, keiner weiß, wer das ist. Und King Heini hat eine super Idee und zwar äh, möchte der ein Projekt starten, das nennt sich den Heini Swap und der Heini Swap, das ist ein, ein dezentraler Exchange oder irgendein anderes DeFi Projekt, das er jetzt programmiert hat. Und das ist jetzt fertig und das liegt auf der Blockchain. Das sind eine Reihe von Smart Contracts und dann baut er auch noch eine schöne Webseite dazu und auf der Webseite verspricht er jetzt den Investoren 10.000 Prozent Gewinn, wenn sie da investieren, weil dieses Projekt echt gut ist und eine richtige Innovation ist. So und jetzt haben wir hier die Investoren. Und die schauen sich das an und haben eine ganze Menge Fragen und äh, trauen sich nicht so richtig dazu investieren, weil das Ganze sieht zwar schön aus, ne, also 10.000 Prozent ist eine Menge, aber äh, das sind alles nur Smart Contracts und eine Webseite und von den Smart Contracts verstehen die ja nichts. Sie haben ja jetzt keine Ahnung von der Technik ähm, und äh, deshalb ist das also für die Investoren ein bisschen schwer, da jetzt sofort einzusteigen und daher macht King Heini jetzt einen staking pool auf und der staking pool der funktioniert so dass man dort euros einzahlt und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht weil in wirklichkeit müsste das ja Kryptowährung sein also sagen wir irgendein digital euro oder sowas stablecoin und ähm, wenn man da einzahlt dann liegen die euros in diesem staking pool drin und man bekommt dafür etwas was king heini neu erschafft nämlich den heini coin und ähm, dieser Staking Pool ist auch ein Smart Contract, den äh, King Heini auf der Blockchain veröffentlicht. Den hat er aber nicht selber geschrieben, sondern das ist eine Vorlage, die hat er genommen und äh, kopiert, ein bisschen angepasst, ähm, damit der Heini-Coin da rauskommt und ähm, äh, dieser Smart Contract... Den gibt es schon eine ganze Weile, Den, der ist vielleicht schon einige Jahre alt, der ist bewährt, der wurde schon bei ganz vielen anderen Projekten eingesetzt und es ist total absolut sichergestellt, dass King Heini keinen Zugriff auf die Euros hat, die in diesem Pool drin liegen, der kann die nicht rausnehmen. Der Einzige, der die rausnehmen kann, ist derjenige, der sie auch eingezahlt hat. Das heißt, wenn jemand in diesen Pool eine bestimmte Summe eingezahlt hat, dann kann er die jederzeit auch wieder rausnehmen. Aber solange er in dem Pool ist, bekommt er Heini-Coins ausgezahlt. Immer eine kleine Menge, aber nach und nach sammelt sich das ja an. Und jetzt ist die Frage, also die Investoren, die schauen sich das an und sagen, ist ja schön und gut, dann kriegen wir jetzt die Heini-Coins, aber die haben ja keinen Wert, die sind ja nichts wert und damit kann man auch eigentlich gar nichts richtig machen. Und deshalb, warum sollten wir jetzt unsere Euros da reintun? Wir können, das ist Zeitverschwendung, Heini-Coins und dann irgendwie noch unsere Euros können wir woanders besser anlegen. Also die Investoren sind irgendwie nicht so richtig überzeugt, die sind immer noch skeptisch und deshalb macht King Heini jetzt führt der Voting ein. Das heißt, der ähm, Heini-Swap, der wird jetzt nicht mehr nur noch von King Heini alleine kontrolliert, sondern man kann mitbestimmen, was dieser ähm, Heini-Swap alles macht, was er zum Beispiel auszahlt und äh, welche Gewinne da zu erwarten sind und so. Das kann man also mitbestimmen, wenn man in diesem Projekt Mitglied ist. Und ähm, natürlich, wenn man Mitglied ist, das bedeutet, man hat Heini-Coins und jetzt sind die Investoren da und sagen, naja, also Voting interessiert uns eigentlich nicht. Da haben wir ja noch mehr zu tun. Wir haben eh schon genug den ganzen Tag zu tun, uns unsere, die ganzen Projekte anzugucken, die wir, in die wir investieren wollen. Jetzt sollen wir auch noch überall voten. Also das überzeugt uns noch nicht und deshalb führt King Heini jetzt einen zweiten Staking-Pool ein und in diesem zweiten Staking-Pool, da tut man Heini-Coins rein und wenn man da Heini Coins drin hat, dann bekommt man noch mehr Heini Coins. und außerdem bekommt man, wenn die Heini Coins in diesem Pool drin sind, solange die eigenen Heini Coins also gestaked sind und man die nicht mehr ausgeben kann, bekommt man auch Votingrechte. Da entsteht schon so ein kleines bisschen Vertrauen, weil der Heini Coin dadurch ähm, eine Art deflationäre Tendenz bekommt, denn die Leute, die mitvoten wollen, die in diesem Projekt mitbestimmen wollen, die werden ihre Heinecoins in den Staking Pool einlegen und ähm, dann, damit sie mitbestimmen können. Und diese heini -Coins sind dann aus der allgemeinen Zirkulation von heini -Coins raus. Das heißt, der Supply wird von heini -Coins wird dadurch so beeinflusst, dass er geringer wird. Und wenn der Supply geringer wird, dann steigt der Wert. Wenn der Heinicoin also einen Wert hätte, würde er dadurch steigen. Aber die Investoren sagen, hm, das Doofe ist ja, der hat ja keinen Wert. Und wenn der Wert null ist und er verdoppelt sich, ist der Wert ja immer noch null. Also das bringt uns nichts. Das macht uns nur noch mehr Arbeit. Und ähm, deshalb wird King Heine jetzt das Projekt einfach mal starten und es wird mal man wird mal schauen, ob es User gibt, die auf diesem Projekt mitmachen, also die das nutzen. Also das heißt zum Beispiel Leute, die den Exchange gut, äh, gut finden und dann nutzen werden. Und weil dieses Projekt wirklich eine gute Idee ist, wird es irgendwann Nutzer geben, die dann eben auch da, äh, da was machen und die werden auch Einnahmen generieren, zum Beispiel in Form von Trading Fees. Und diese Trading Fees, das ist hier unten dieser, äh, diese Kurve, diese grüne Kurve, die macht, ne, die macht einen ganz guten Eindruck. Da ist irgendwie so eine Aufwärtstendenz zu erkennen. Ähm, und äh, die Gebühren, die hier eingenommen werden, der Gewinn, der fließt auch in den Staking Pool ein. Über irgendeinen Mechanismus, das ist jetzt egal, also wie zum Beispiel durch das äh, Zurückkaufen von Heini Coins, dass also irgendwas äh, oder, oder durch eine Reinvestition, wie auch immer, jedenfalls diese ähm, äh, diese diese Trading Fees, der Gewinn, der hier anfällt, der von den Usern erzeugt wird, der wird mehr und der fließt in den Staking Pool ein. So, und jetzt, jetzt kommen wir. Wir sehen das Ganze, wir kennen uns auch ein bisschen besser aus mit der Technik als die Investoren. Wir sind nicht ganz so skeptisch und wir gehen mal mit einer gewissen Summe, Geld in diese ganze Geschichte rein. Wir nehmen also unsere Euros, gehen in den Staking Pool, kaufen, kriegen die Heini Coins, staken die wieder in dem anderen Staking Pool und ähm, bekommen dann eben ein bisschen was von den Rewards und freuen uns darüber, dass wir Einnahmen machen. Und wenn wir dann Einnahmen machen, dann können wir mit den Heini Coins, die wir da bekommen, natürlich auch zu einem Exchange gehen und die mal anbieten zum Verkauf, um mal zu gucken, ob jemand Lust hat, die zu kaufen. Und dann fängt so ein bisschen FOMO an, also Fear of Missing Out, das heißt, die Investoren, die denken sich, naja, ich steige jetzt besser früher ein, weil dann kriege ich ja mehr von den Einnahmen hier ab. Denn je früher ich hier drin bin, desto größere Anteile habe ich ja auch an dem Staking Pool. Und vielleicht irgendwann wird der erste Investor dann eben... Die Heini Coins vielleicht sogar kaufen von uns im Exchange und dadurch bekommt der Heini Coin dann tatsächlich auch einen Wert, weil sobald der erste Trade mit dem Heini Coin passiert, wird es einen Kurs geben und der Kurs, das ist ja der aktuelle Wert von dem Ganzen. Und natürlich ist der sicherlich am Anfang, wenn die Einnahmen noch gering sind, klein und äh, der Investor, der wird dann hingehen und seine Euros beim dezentralen Exchange eben gegen heine coins tauschen, weil wir verkaufen ihm ja die heine coins Und die wird er wieder in diesen Staking Pool einlegen und dadurch Rewards generieren. Also er wird dann beteiligt sein an dem Projekt. Und unsere Beteiligung an dem Gewinn wird runtergehen, weil ja ein zweiter Investor in der ganzen Sache drin ist. Und das erzeugt so einen gewissen Druck, dass je schneller man da reingeht, desto besser ist das für einen. Und weil der heine coin jetzt einen Preis hat, Bedeutet das auch, dass wenn der Heinicoin einen Preis bekommt, einen Preis hat, dann haben wir auch hier in den Staking Pools eine APY, weil wir bekommen ja Heinicoins als Belohnung, die einen bestimmten Wert haben und diese APY kann man beziffern. Das heißt, wir legen ein XY-Euro und bekommen so und so viel Heinicoins mit dem und dem Euro-Wert. Und dadurch haben wir eben Zinseinnahmen. Diese APY, die wird im zweiten Staking Pool höher sein als im ersten, ähm, weil im zweiten Staking Pool die Einnahmen aus dem Projekt enthalten sind. Und ähm, das heißt, die Investoren sehen jetzt die Leute überhaupt, nicht nur die Investoren, die sehen jetzt, es lohnt sich, da einzusteigen. Und das bedeutet, der eine oder andere wird eben äh, äh, dann auch mit einsteigen und auf die Weise hat King Heini, der Programmierer, ist jetzt geschafft, einen Coin aus dem Nichts zu erzeugen, der auch einen Wert hat. Und dieser Wert hilft ihm dabei, seine Plattform, sein Projekt ähm, nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig hat er es geschafft, dass er nicht mehr der King Heini ist, sondern dass er einfach ähm, einer von den Investoren oder einer von uns ist, weil er hat nämlich auch nur eine von vielen Stimmen. Ähm, und dadurch steigt das Vertrauen in, diesen, äh, in diese Plattform, weil... Er jetzt nicht sagen kann, so morgen schalte ich die Plattform ab und nehme das ganze Geld raus, weil das kann er nicht, weil der Smart Contract, der ist ja schon auf der Plattform gespeichert und das Voting, die ganzen Parameter, die jetzt hier in diesem Smart Contract einzustellen sind, die bestimmt er nicht alleine, sondern der Rest. Und so funktioniert das mit den Staking Pools und das ist ein sehr zentrales Element im, äh, in dem, im ganzen DeFi Bereich. Weil wenn es die Staking Pools nicht gäbe, dann wären, das, wären die Projekte einfach nur irgendwelche Projekte, wo wir irgendwelche Programmierer hintersitzen ähm, und man hätte extreme Schwierigkeiten, da es ja auch keine Bankenaufsicht gibt oder keine Regulierungsbehörde oder so oder Finanzaufsicht, ähm, die jetzt also dafür sorgen könnte, dass der äh, Programmierer, der das veröffentlicht, ähm, nicht wegläuft mit dem Geld oder so. Ne? Also da es das alles nicht gibt, diese ganzen Kontrollinstanzen braucht man einen Mechanismus, wie man Vertrauen erzeugen kann und die Staking-Pools sind ein ganz wesentlicher Anteil davon. Und ähm, äh, das heißt, die Staking-Pools helfen dabei, Investoren in die Projekte zu bekommen. In dem nächsten Video werde ich dann auf die ähm, Liquidity-Pools und die dezentralen Exchanges eingehen und dann ist eigentlich das DeFi-Bild das Bild vom Decentralized Fine ist so mehr oder weniger komplett. Und ähm, da wünsche ich viel Spaß mit dem nächsten Video.